Sommerferien in den USA bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um einen unvergesslichen Urlaub zu verbringen. Von den Stränden Floridas bis hin zu den Bergen von Colorado gibt es für jeden etwas zu entdecken. Eine der beliebtesten Destinationen ist Kalifornien, wo Sie die Metropole Los Angeles besuchen oder einen Roadtrip entlang der spektakulären Küstenstraße Pacific Coast Highway unternehmen können. Die Strände von Santa Monica und Venice Beach bieten sich zum Sonnenbaden und Surfen an, während das Disneyland Resort in Anaheim ein Vergnügungsparkerlebnis für die ganze Familie bietet. Ein weiterer Höhepunkt ist Florida, bekannt für seine Strände und tropischen Klima. Miami Beach ist der perfekte Ort, um das Nachtleben und die Partyszene zu erleben, während in den Everglades Alligatoren und andere Wildtiere beobachtet werden können. Für Familien bietet sich ein Besuch in den Disney Parks in Orlando an, einschließlich Disney World und Universal Studios. Wenn Sie sich für Geschichte und Kultur interessieren, sollten Sie unbedingt Washington DC besuchen. Hier können Sie die National besichtigen, auf der sich viele der bekanntesten Sehenswürdigkeiten wie das Weiße Haus, das Lincoln Memorial und das Smithsonian Museum befinden. Für Abenteuerlustige bietet sich ein Besuch in den Rocky Mountains in Colorado an. Hier können Sie wandern, klettern und Wildwasserrafting betreiben. Wenn Sie sich für Natur und Tierwelt interessieren, sollten Sie den Yellowstone Nationalpark besuchen, wo Sie eine Vielzahl von Wildtieren, heißen Quellen und geothermischen Wundern erleben können. Egal für welche Region Sie sich entscheiden, ein Sommerurlaub in den USA wird Ihnen unvergessliche Erlebnisse beschehen.